Lilo zum Abschluss unserer kleinen Ubuntu Aquarius M10 Reihe habe ich jetzt mal das Ubuntu Tablet, was hier unten steht, ne? seht ihr da unten, da wo der Mauszeiger ist, ähm, verbunden mit meinem Fernseher. Gut, das ist nicht das Einzige, was ihr hier noch an, an Geraffel seht, das ist äh, ein Micro USB zu USB. Dann ein USB-Mehrfachstecker, also ein USB-Hub. Daran ist dann einmal für die Tastatur und Maus los, ne, mit der ich den ganzen Serm hier bediene. Und da kann ich natürlich noch mehr dran machen an den USB-Hub. Ne. Zum Beispiel habe ich da einen sd karten Reader für große SD-Karten dran gemacht. Für kleine SD-Karten hat er sowieso. Ich denke, jetzt machst du mal für große SD-Karten oder sonstige Laufwerke. Ne. Also über Micro-USB auf einen usb hub und dann kann man alles anschließen was usb hat äh, unten haben wir wie im letzten video gezeigt micro hdmi an hdmi und damit auf den fernseher dann erscheint äh, anstelle des tablet displays hier äh, alles auf dem fernseher halt ne? im desktop modus so und dann kann ich hier mit der kabellosen tastatur maus ne? Na, seht ihr hier die Funkentferner, kabellos usb ist hier ja verbunden und das Tablet erkennt das. Und dann kann ich hier ganz normal mitarbeiten. Wie mit einem relativ normalen PC. Betriebssystem drauf ist Ubuntu Frieza. Also nicht Frida, sondern Frieza. Also 1504. Gut, das ganze Ding hat natürlich eine Webcam oben. Wenn ich zum Beispiel auf das Kamera-App gehe, dann seht ihr, mich. Auf dem Kopf so ein bisschen schräg. Ne? Ein bisschen komisch aus. Außerdem ich meine Brille gar nicht auf. Ich kann hier ganz schnell zumachen. Sehr geil. Gut. Was man hier seht, mit Alt-Tab, wie im letzten Video zu sehen, kann ich hier schön durchzappen. Zum Beispiel äh, LibreOffice kann ich hier benutzen. Ne? Auf dem Tablet. Ali, hallo, So, Kein Problem. Geht. Ne? Ganz normales LibreOffice kann ich auch maximieren ne? dauert natürlich einen Hauch länger hier ne? im desktop-modus aber funktioniert wunderschön äh, irgendwas markieren irgendwas äh, meinetwegen fett machen fetter text kein ding ne? steuerungstaste mausrollrad nach vorne kein problem LibreOffice hilfe info was haben wir denn für eine version hier auf unserem tablet ja? version 4463 haben wir hier drauf. LibreOffice, äh, gut. Äh, die laufenden Apps sieht man dann auch äh, hier so, was also es hier so gibt. Ne? Das ist hier das LibreOffice, Rechtsklick. Das könnte ich auch äh, die Verknüpfung zu LibreOffice entfernen oder LibreOffice beenden. das machen wir jetzt mal, das LibreOffice zu. Das hier mit den Scopes haben wir immer am Laufen. Du könnte ich zum Beispiel auch hier. Ein Befehlsfenster aufmachen. Ein Terminal gibt es im Ubuntu ähm, Store. Ne? Wie heißen das jetzt hier? App Store. Ne? App Store. Im Ubuntu Store kann man das runterladen. Äh, unter anderem die Terminal-Anbindung. So, und da muss ich jetzt ein Passwort eingeben. Und Dann habe ich hier ein ganz normales Terminal. Ne? Und wie gesagt, das ganze Zeug läuft auf dem Tablet da unten. Ne? Äh, ohne, ne? Uh, minus A müsste ich jetzt mal, Moment, bin ich hier im Fenster unarm. Uh, uh, minus A, ich musste den Fokus noch richtig haben. So, Ubuntu Fablet 3.10er Kernel. So, und dann lsb Release. Uh, minus A. Und wir haben Ubuntu 15.04 Vivid ist hier drauf. Ne? Vivid ist da drauf. So, die Glock haben wir auch, Befehlsfenster haben wir auch. Eine wunderschöne Kameraanwendung haben wir. Ähm, wie kommen man jetzt hier wieder hin, so seitlich? Ne? Was hätten wir noch gehabt? Ähm, die Kameraanbindung, also wenn ich jetzt nicht mehr wüsste, was auf ist, also drücke. sehe ich jetzt hier, ne? was da so los ist, Ubuntu Store. Ähm, kann ich wieder zurückgehen? Gehe ich mal auf, was hatten wir noch nicht? Äh, achso, äh, wie wäre denn mal mit wie das erste mal mit firefox auf dem tablet ja. als äh, ganz normale anwendung firefox so das macht er jetzt öfters vorhin war ich schon mal auf dem fenster da könnte ich jetzt sagen wieder herstellen oder schließen dann kann ich die ganz normal eingeben meinetwegen www ähm, ah, ich habe eine englische Tastatur hier dran hängen beziehungsweise noch einen englischen Tastaturbetreiber der hat Zutube draus gemacht <lacht> zu die Tube muss ich ein Z drücken damit es Y wird und äh, dann kann ich hier Enter drücken also das war jetzt mein Problem dass ich da was falsch eingetippt habe und ich habe hier eine Tastatur die, die Logitech die ich habe die wird für manche Ubuntu-Versionen nicht sofort erkannt als äh, deutsche. Das habe ich öfters. Äh, das ist ein Problem von speziell der Logitech-Tastatur. So, ne? Kann ich ganz normal Firefox hier benutzen. Ähm, Steuerungstaste, Mausrollrad auch mit zoomen. Sagen wir so so finde ich meinen Kanal. Ich bin hier natürlich verbunden über WLAN. Ja? Also das Tablet ist verbunden über WLAN. Ein Link ist aktiv und ich kann hier den ganz normalen Firefox Browser benutzen, sehe meinen Kanal, bin hier aber nicht angemeldet mit dem Tablet und dann sehe ich hier mein Linux Terminal, ein paar Grundlagenvideos, das ist schon ein bisschen älter, vor vier Jahren habe ich das mal gemacht. Hallo, heute wieder eins meiner berühmt-berüchtigten Grundlagenvideos. Wieso Grundlagenvideos? <lacht> ja, Einige brauchen wir nicht. Gut. Alles klar, also Firefox funktioniert auch, ist hier installiert in der Version auf meinem Tablet. Ja, wie gesagt, ich bin hier nicht auf einem, irgendeinem PC, sondern auf meinem Tablet ähm, gehe ich auf das Fragezeichen über Firefox. Hier auf meinem großen Fernseher kann ich das auch gut erkennen. Auf dem Tablet ist das von einem kleinen Firefox 44 ist installiert. Ja, funktioniert. Prima, Gimp. Schon gezeigt äh, geht ja, im Image Editor, und dass ich das hier hier oben drauf gestellt habe, ist eigentlich nur ein Scherz von mir. Nur ne, das mit dem USB-Hub und dem Kartenlesedings. Kartenlesedings übrigens, hier externe Medien sehe ich da. Ne? Ähm, könnte ich dann sicher entfernen, je nachdem, was ich da alles so habe. Ne? Gut, SD-Kartenverwaltung. Ähm, wo waren wir gewesen? Gimp, jetzt muss ich mir mit Tab, ne, Gimp Image Editor, kann ich hier schön machen. Oder ich hätte hier über die Seitenleiste gekonnt, die hätte sich auch angeblendet. Hier sieht man Gimp, wie es läuft, da im Eck, ne? hätte ich auch. Ne? Genauso könnte ich hier wieder zurück auf das Befehlsfenster von Fablet. Ne? Also es funktioniert sehr ähnlich einem ganz normalen Desktop-System. Hier kann man auch schön Datei, Neu. jetzt kann ich auch was gut lesen. 640 mal 400 Pixel, okay. Ne? Und Steuerungstaste mausrollrad nach vorne, kann ich größer zoomen und kann mit Gimp da schön was malen. Ja. Gut, das, das gelbe sieht man hier wahrscheinlich nicht so gut im Video, aber wenn ich die Maus länger drauf lasse, sieht man es besser. Dann gehe ich mal auf den dicken Punkt und mal da irgendwas rum und noch mehr rum. Also funktioniert. Prima. Ich denke, damit haben wir es dann aber auch so ziemlich jetzt alles erschlagen, was man mit dem Tablet jetzt anders machen kann und was jetzt anders ist äh, wie mit anderen Tablets. Ne? Also hier laufen nämlich ganz normale Programme ne? Also kann man sich quasi auf den Kopf stellen. Ne? Ich hoffe hier mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Tschüss.